<clears throat> so, would you introduce a second section of the day? Now it's a bit of odd, I think. I'd like to introduce a second section on uh, using um, a sentence from uh, Professor Veronaki when he said, if you do a monetary union without fiscal union, you see you have little problems. If you do a banking union without fiscal union, and he didn't conclude that we could conclude potentially big problems. So the second part is about these problems, or potential problems. And discuss a bit more about the solutions. Um, well, the, the first section we have two eminent speakers. We have Laurence Cialan, professor of economics at the University of Paris-Ouest, Nanterre-La Défense. And she's also the director of uh, the economics department on money, finance and intermediation in the, sorry, in the economics laboratory, which is one of the laboratory of the CNRS in France National Center for Scientific Research. And on the other side, we have Mr. Rainer Stolhof. He is the spokesman or the representative, maybe, of the project financial markets. And the first, Discussion is going to be mainly on the issues around the famous Likkonen report, uh, bank reform's Likkonen report, and just as a background I thought it would be maybe interesting to know that uh, the EU Commission at the EU level uh, said they will come back with a new proposal in the summer. The EU Parliament has developed its own initiative report that has been debated yesterday for the first time and there will be a short debate and uh, amendment period until they come with also a proposal. So at the moment it seems that uh, uh, at the EU level it's still open, um, maybe a bit less open at the French level as we know and maybe a bit more open at the German level. I think that our two uh, speakers may also touch on these aspects, EU, French and uh, German. So Laurence if you want to start. Okay. Thank you for this invitation and for giving me the opportunity to take part to your discussions. So, uh, the specific topic of this roundtable is uh, prevention, how to build a resilient and sustainable banking system. Uh, I want to make a preliminary comments. Uh, I know that for reasons of understanding, uh, it seems necessary to disconnect Uh, prevention and resolution. But from my point of view, these two dimensions have to be, uh, uh completely, uh, associated. And, uh, these two dimensions, if well conceived and credible, uh, prevention and resolution tools have, are mutually supportive. Uh, such conception underline my, uh, my intervention. So I think that there is very strong argument to put on the same, uh, supervisory umbrella hold the crisis management tools, from early intervention uh, to resolution tools. So I will try to give uh, broad outlines of what is, in my opinion, uh, the right combination of measures that should be taken uh, to improve the ability of banking system to absorb shocks and to reduce its propensity uh, to excessive risk-taking in a context of European Banking Union. My first point is that uh, putting the bank resolution and recapitalization uh, power at the European level without adopting a strong, ambitious, prudential uh, and structural reform of bank, uh, will dramatically increase the moral hazard in the Eurozone, uh, in a sense that it could be interpreted as um, an incentive for too big to fail Banks to continue their race uh, for size to the extent that the value of implicit guarantee uh, becoming European de facto, uh, it increased. The banking reform I have in mind is, in, is, is not just uh, um, a structural reform of banks, but uh, it has to be understood in a broader sense. More precisely, it has to be defined as a sort of package Uh, which could include, on the one hand, well-designed combination of policies toward lobs loss absorbency and structural reform, and, on the other hand, um, uh, a combination of prompt corrective action and um, least-cost resolution principle. Uh, so, I clearly advocate for an elastic approach to banking reform and financial safety net that favors complementarities between prudential policy, in a narrow sense, I mean a set of constraining prudential uh, rules, as liquidity and capital uh, ratio, for instance, with structural banking reform and recovery and resolution plans, uh, tools. Uh, the reflection um, on this banking reform, um, defined in broad sense, um, has to be based on an accurate diagnosis of... The main shortcomings uh, of the previous banking uh, system: the crisis revealed that many banks uh, have too little capital, in particular to cover their trading book position. The debt is insufficiently loss-absorbing. Lo the structure exposes them to unnecessary interconnectedness and runs a large fiscal uh, risk because uh, uh, the, the, they are not yet resolvable. Um, this is a general diagnosis. More precisely, uh, one striking uh, features of what happened in the crisis is that while provider uh, of equity and order of bond um, uh, of uh, subordinated debt uh, lost money, but bond holder, even unsecured bond holder, generally didn't bear losses. Uh, even when public funds were injected, uh, injected uh, very, uh, at a very large scale. And this violated the natural order of loss uh, bearing, in which unsecured bond holder, uh, should be losses uh, not absorbed by shareholder with the taxpayer in a um, loss, uh, loss bearer in, at very last uh, resort. When then did it happen? Uh, the essential reason is that bondholder bill losses only in the case of effective bankruptcy and government could not let bankruptcy happen because of the imperative of continuous core banking service provision i mean deposits and a uh, loan to um, uh, to um, individuals and uh, medium and small enterprise the balance sheets of troubled banks uh, were so broad so complex Uh, with uh, interweaving activities the government did not have the option uh, to save some business line uh, and not the other. The organizational complexity uh, of global financial institutions, the opacity of their structure, dramatically reduced the free will of states uh, uh, in case of bank distress. In particular, they could not target uh, support on the core banking services whose continuous product uh, provision is vital. So the scope of public support uh, was much more extensive than would have been necessary if banking structure had allowed the option of targeted policy intervention. This is one of the main arguments in favor of bank separation. Thus, the problem was not only universal banking. Uh, it was too big, too connected, undercapitalized and unstructured universal banking, which implies that trading activity are subsidized and protected by public guarantee. Uh, this is not only a major source of moral hazard, uh, it's also a severe impediment to orderly resolution plan. From my point of view, as nowadays, uh, splitting banking group and removing all capitalistic links Uh, between the different legal part is not politically realistic. Uh, it's more rational uh, from a strategic point of view to defend a mandatory separation along the line of the Likanen report, but with stronger uh, protection against internal bailout uh, as set out in the Likanen report. Uh, indeed, uh, when, um, If you keep under the same roof uh, in, uh, investment banking and commercial banking even with formal separation through subsidiarization, uh, you, it's very crucial to um, uh, to, um, to give credibility to this separation and to, um, to impose that the, each part of the group respect its own capital and liquidity requirement and to uh, limit capital transfer and liquidity transfer in, uh, within uh, the banking groups. To be sure that the market does not perceive the group uh, as a whole. Uh, so even uh, if such uh, uh, banking, structural banking reform along the line of the likanen Report is not my first best, uh, I think that it could be a, a good starting point for an ambitious banking reform and a potentially evolutive Uh, reform, combining the characteristic uh, I, I previously mentioned of a broader, a broader, uh, a broader uh, a banking reform in a broad sense. So, uh, what, does, what is the rationale of uh, uh, for separation? Uh, we could uh, summarize it uh, as follow. First, it's a way of limiting the public guarantee to the sole deposit and credit bank. It's a way to reduce moral hazard and so to target policy intervention in case of distress to solve vital banking function. It's a direct instrument for tackling banks' complexity and interconnectedness, knowing that complexity is one of the main channels uh, of political and supervisory capture by banking industry. So it's also a means of fighting such capture phenomenon. Separation makes easier the management of banks and the supervision, both by the supervisor but also uh, by uh, informed bank creditors. So, promoting simpler, simpler bank structure uh, through separation could also be a way of reactivation of market discipline. With simpler bank structure, bank robustness and all fragility is easier to assess for outsiders. Uh, Bailing bonds being part of uh, the resolution device, they constitute right incentives to stimulate an effective market discipline because it becomes credible for bondholders uh, to be losses in case of bank distress. This is a good complement of the third pillar of Basel III, Uh, which is dedicated, as you know, to uh, information disclosure. Indeed, the private monitoring of bank uh, not not only uh, need uh, relevant information to assess bank but need also right incentive for stakeholder to support the cost of collecting and processing information to assess banks. So, bailing bond strongly reinforces the incentive of outsider to monitor banks, uh, and the simplification of bank structure facilitates such monitoring. So they are complementary uh, measures. These different components of banking reform, I mean separation, simplification of bank structure, uh, bail-in bonds, information disclosure, are mutually reinforcing. That's also the case for my two last points. These two last points uh, concern the recovery and resolution plans, the, the living wills and the prompt corrective action principle. They are the last two components of the banking reform I have in mind. More precisely, uh, as I said in my opening remark, I think that there is a kind of continuum between regular prudential policy and supervision and bank insolvency proceeding. A recovery plan should be conceived as a set of pre-insolvency uh, measures. And the severity and automaticity of such recovery plans constitutes a sort of protection against the moral hazard. Prompt-corrective action policy codified uh, and structures a continuum between prevention and resolution and deals with uh, supervisory weaknesses. Uh, indeed, the financial crisis highlighted the wide, widespread tendency by national regulators Uh, and supervisor to side with the travel bank uh, in hiding information uh, from public in delaying loss recognition and postponing corrective action thus magnifying losses so transferring supervisory power to the european le level in a prompt corrective action uh, device drastically alleviate the supervisory forbearance problem which is part of the too big to fail problem A prone corrective action uh, device is structured by three main features. The first one is reliance on public uh, information uh, and public indicator on bond capital weakness to signal the need uh, of, for corrective action based on a set of pre-announced uh, three soul corresponding to remedial action uh, and uh, of increasing intensity knowing that, that risk-weight capital ratio uh, are not reliable indicators of weakening capital and risk position of bank. The second feature uh, is an obligation for supervisor to act when the triggers are crossed. So, the supervisory actions are mandatory. The third one is a sort of closer rule. Uh, at the pre-specified low but positive uh, level of capital. Supervisor has to engage in a resolution process uh, after a bank has crossed the trigger of critical uh, undercapitalization. Prompt corrective action has a triple merit. Being partly automatic, uh, it avoids the pressure of bank lobbies or it alleviates the, the pressure of bank lobby. Being progressive, it addressed the deterioration of in-bank balance sheets early enough uh, to avoid involving the taxpayer most of the time. Using simple tools, it is transparent. So with prompt corrective action, normally resolution would become a residual function. The implementation of prompt corrective action involves the adoption of a special resolution regime for financial institutions. In order to give credibility uh, to the closer rule, which is the cornerstone of the prompt corrective uh, action policy, giving the regulator all the set of tools uh, to resolve all the systemic financial institutions—I mean, bailing bonds, uh, bridge banks, uh, uh, acquisition by a private sector a purchaser, a partial transfer of deposits. Uh, and assets to good banks, uh, temporary public control, etc. Prompt corrective action could become a powerful instrument uh, to alleviate the too-big-to-fail problem. The ex-ante knowledge uh, of the regulator, um, uh, the ex influence of the regulator on the, the bank behavior is reinforced by the ex knowledge of the prompt corrective action associated to each trigger of intervention. The credibility of supervision is ground on, on the predictability of the coercive action. Uh, in particular, the closer rule should be predetermined, predetermined and non-adjustable. Uh, Triggers have to be defined in terms of crude leverage ratio, uh, so a leverage ratio on common equity, uh, and not in terms of risk-weight uh, leverage uh, capital ratio, which has proved to be ineffective uh, to predict bank insolvency. Uh, the leverage ratio is easy to measure, publicly verifiable, hard to manipulate. It, it, it operates independently, fully independently of any complex modeling assumption and calibration procedure. And so it alleviates the risk of regulatory uh, capture and regulatory arbitrage. Moreover, it seems to provide consistent forecasts of emerging trouble sufficiently uh, in advance for supervisor to intervene in a timely manner. So, with such prompt corrective action device, conceptually and operationally, there is a continuum between regular prudential policy, the gradual process of supervisory coercive action with press specified sanction associated with prudential, the, each prudential trigger, and bank insolvency proce proceeding, uh, And the credibility and severity of the pre-insolvency measures, the early interventions, uh, protects the taxpayer against the moral hazard generated by the financial safety net. Of course, uh, the implementation of prompt corrective action is facilitated by a strong structural uh, uh, reform of banks, which enlarged the possible mandatory provision associated to the different triggers and also permit and that's very important different triggers for the different parts of the bank because the risks are not the same for the commercial bank and for the investment bank uh, that's very important points my last point is that prompt corrective action is consistent with the macro prudential reorientation of regulation Why? Because it could limit the buildup in leverage that leaves the financial system vulnerable to a uh, sudden reversal. So the rational, uh, for selling on leverage ratio, which is co a consistent uh, component uh, of prompt corrective action, uh, is that it binds during the euphoric period, uh, the, the cycle uh, the, of the cycle, uh, and it constrain the banks uh, either to raise new capital or to restrain their balance sheet growth and that is exactly what we want we want to to do so thank you for your attention thank you Lawrence uh, Mr Stolov so after uh, nach nach diesem umfangreichen und sehr Guten Vortrag habe ich, befürchte ich, nicht mehr so sehr viel fachlich hinzuzufügen. Ich werde in weiten Teilen vermutlich, sind wir auf einer ähnlichen Linie, etwas wiederholen. In gewisser Hinsicht gibt Ihnen das die Möglichkeit einer Korrektur der so als Simultandolmetscher dolmetscher durch einen nachgelagerten Übersetzungsprozess, da ich auf Deutsch rede. Ähm, die Folien sind allerdings auf Englisch. Ich will in dem Vortrag, in dem kurzen Vortrag zum einen darauf eingehen, auf die Funktionen des Bankensektors, wie er in Zukunft aufgestellt sein soll, welche Rolle hat er zu erfüllen, was sind die Funktionen, die er ausüben soll. Dann gehe ich ein auf die Reformen des Bankensektors. Wir hatten ja vorher schon einen Vortrag, wo es um die Bankenunion ging. Hier will ich von meiner Seite nur stark betonen, dass die drei Säulen zusammengehören. Es ist ein bisschen missverständlich gewesen, warum im letzten Juni 2012 auf dem Gipfel beschloss eine Aufsicht, die ja eher eine präventive Wirkung hat, beschlossen wurde und gleichzeitig eine staatliche Abwicklungsfinanzierung. Was fehlte, war eine Abwicklungsbehörde und ein Abwicklungsregime, was zu diesem Zeitpunkt sachgerechter meines Erachtens gewesen wäre. Worauf ich mich konzentrieren will, das sind die Strukturreformen, das war ja auch das, was das Thema dieses Panels sein soll. Natürlich sind auch Strukturreformen nur ein Teil einer größeren Reformagenda und können auch nur ein Teil sein. Man kann nicht mit einer Reform, mit einer Maßnahme alle Probleme, die es im Bankensektor gibt, lösen. Wird es auch nicht können. Deswegen gibt es auch andere, die mindestens ebenso wichtig sind. Das eine sind die Kapitalanforderungen, die Liquiditätsanforderungen, das ist der Prozess Basel 3. Das nächste ist sicher das Thema Governance und die internen Risikomanagementsysteme. Zum Schluss war auch eine der Fragen, die zu dem Panel gehörten, einen kurzen Überblick über die Zukunft des Banken Vielleicht will ich beginnen, wenn wir über die Funktion des Bankensektors reden, mit zwei historischen Beispielen. Das eine, da kann ich rüberschauen, inwieweit Herr Professor Ton Veronacci, inwieweit ich das richtig ausspreche. Eine der ältesten Banken in Europa ist die Monte dei Paschi di Siena, 1472 gegründet, äh, existiert immer noch. Eine der Aufgaben, das leitet sich auch der Name der Monte her, als Mons war das Auseinander oder das Zusammenfügen von kleinen Geldbeträgen zu einem Berg von Geld. Und aus diesem Berg von Geld konnten dann Kredite vergeben werden. Dieses Einlagen- und Kreditgeschäft ist immer noch klassischerweise das traditionelle Bankgeschäft. Es ist immer noch ein stabiles Geschäft, seitdem hat es Bestand gehabt. Das andere Beispiel, was ich hier nenne, ist das Bankhaus Fugger. Man könnte als Älteres die Banco Medici nehmen, die auch ungefähr um die Zeit gegründet wurden. Das waren Bankgeschäfte, in denen einzelne Kaufleute sehr stark involviert waren in das Wechselgeschäft. Das wäre heute ein Wertpapiergeschäft sehr stark. Und eben in den Eigenhandel. Den Eigenhandel nehme ich hier in gewisser Hinsicht, ist das schwierig. Ich zähle ihn jetzt als Funktion auf, ich werde aber nachher noch darauf eingehen, warum ich ihn eigentlich nicht als originäre Funktion des Bankensystems ansehe. Schaut man sich die beiden historischen Beispiele an und schaut man sich an, wie lange sie gehalten haben, erkennt man schon auf dieser Ebene einen gewissen Unterschied in dem Ris Risiko, in dem Risiko, was in dem Bankgeschäft liegt. Während die Monte dei Paschi di Siena bis heute noch besteht, geriet in Gefahr weil sie ihr Geschäftsbereich ausgedehnt hatte und sich auch mit Derivategeschäften beschäftigt hatte und dort große Verluste hatte, ist das Bankhaus Fugger nach nicht mal 200 Jahren wieder äh, in Konkurs gegangen. Anders als heutzutage war das Bankhaus Fugger aber nicht too big to fail. Es wurde mit sehr viel Eigenkapital gehandelt, sodass diese Bank nach einem Staatsbankrott der Habsburger und entsprechenden Verlusten eben einfach dicht gemacht In modernen Zeiten sind ein paar Funktionen hinzugekommen, sehr stark. Für das Retail Banking wichtig ist die Gewährleistung des Zahlungsverkehrs. Das ist, glaube ich, das, was die herausragende Funktion auch im Dienstleistungssektor, also die zentrale Dienstleistungsfunktion für die Gesellschaft ist, das, womit wir jeden Tag zu tun haben. Im Bereich des Investment Bankings ist sehr viel Risikoabsicherungsgeschäfte hinzugekommen. Da ist eines, was noch erwähnt wird, eine Tätigkeit, ist das Market Making, dass also auch gewisse Produkte aufgenommen werden und die Bank einen Markt für gewisse Produkte herstellt. Ich habe jetzt hier eine Zweiteilung aufgeteilt. Man sieht die auch in anderer Weise, wenn man sich anschaut, was sind die vorrangigen Risiken. Die Funktion einer Bank ist, Risiken zu übernehmen, die aus der Realwirtschaft entstanden sind. Jemand hat eine zukünftige Erwartung, wie sich etwas entwickelt. Er nimmt einen Kredit auf für das Haus. Die Bank nimmt diesen Kredit, managt diesen Kredit, sie transformiert das Risiko dieses Kredites und gibt zum Beispiel eine Schuldverschreibung einer Bank raus. Das ist die Aufgabe einer Bank. Jetzt komme ich vielleicht zum Unterschied zum Eigenhandel. Im Eigenhandel, im Gegensatz, ist es sehr oft so, dass auch Risiken erzeugt werden, die gar nicht, die gar nicht von Anfang an äh, vorhanden waren in der Realwirtschaft. Das ist auch in gewisser Hinsicht der Unterschied zwischen einem Bankgeschäft, was auf realwirtschaftlichen Grundsätzen beruht. Es kann dann mehrere und komplexe Ketten geben, in denen dieses Risiko transformiert wird. Das ergibt aber einen Unterschied zu einer Wette. Bei einer Wette erschaffe ich ein Risiko, was vorher nicht vorhanden war. Es gibt keinen realwirtschaftlichen, keinen realwirtschaftlichen Hintergrund, sondern ich fange an, ein Risiko zu erschaffen, was vorher nicht gewesen ist. Ich denke, das gilt auch für weite Bereiche des Eigenhandels, wo Risiken geschaffen werden, die eigentlich gar nicht vorher im System vorhanden waren. Schaut man sich die Risiken an, so sind sie auch unterschiedlicher Art. Das eine sind auch eher längerfristige Risiken. Bei einem Kredit, den ich über eine längere Laufzeit vergebe, habe ich auch ein Risiko, was über mehrere Jahre hinwegzieht. Liquidität ist ein Beispiel, wo wir sehen, das ist etwas Kurzfristiges. Wenn man sich aber anschaut, wie lange die Einlagen die meiste Zeit bei einer Bank bleiben, dann gibt es da auch einen stabilen Sokult. Das andere, das ist das eher im Investmentbanking angesiedelt, ist das Marktrisiko, was durchaus komplexer ist, weil es auch um kurzfristige Wertschwankungen geht, um Wechselkursrisiken oder gerade im Derivatebereich, um das Counterparty, das Gegenparteirisiko, dass eine Gegenpartei ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Grundsätzlich kann man sagen, wenn ich die Kette hochgehe, was man feststellt, ist ein Zuwachs an Leverage, also an Fremdkapitalfinanzierung, an Komplexität der Geschäfte und an Verknüpfungen auf dem Kapitalmärkten. Während eine einfache regionale Kreditbank von einem Kunden einen Kredit gibt, von dem anderen eine Einlage einsammelt, ist es bei dem Investmentbanking meistens so, dass es eine, bei dem Kredit oft eine komplexe Verbriefungskette gibt, auf der Einlagenseite öfter eine Sammelstelle wie ein Geldmarktfonds und auf dem Kapitalmarkt wird das Ganze zusammengeführt. Das ist eine wesentlich längere und komplexere Kette. Das die Übernahme von Risiken ist Funktion der Banken, Funktion des Staates und der Aufsicht ist ja ein System zu schaffen, in dem die Risiken auch adäquat kontrolliert werden. Und da muss man sich fragen, ob das wirklich gegeben ist, inwieweit wir bei dem, mit der Zunahme des Risikos auch tatsächlich eine Zunahme der Kontrolle sehen. Also insbesondere eine Zunahme an tatsächlichem Eigenkapital, um Verluste abzufedern, an einer Aufsicht und an den tatsächlichen Kosten, dieses riskantere Geschäft zu finanzieren. Was ist das Ziel der Strukturreformen? Es ist, wie auch schon Frau Professor Spialum gesagt hatte, zweigeteilt zwischen Vorbeugung und zwischen tatsächlicher Abwicklungsermöglichung. Man kann die einzelnen Ziele nicht genau zuordnen, sie überschneiden sich. Einer der wichtigen vorbeugenden Aspekte ist ein Ende der internen genauso wie externen Quersubventionen der riskanteren Handelsaktivitäten. Was meine ich damit? Das eine, die internen Aktivitäten, ist eine große Universalbank wie die Deutsche Bank, nimmt im Einlagengeschäft relativ günstig Geld auf, sie betreibt damit aber auch riskantes Handelsgeschäft. Im November 2012 hat ein Bankanalyst für die Deutsche Bank das mal nachgerechnet, wie denn tatsächlich deren Eigenkapitalrendite im hochumjubelten Investmentbanking aussieht. Er hat zugrunde gelegt, das Investmentbanking müsste tatsächlich die, äh, die eingegangenen Geschäfte gemäß dem Risiko mit Eigenkapital unterlegen. Und er kam raus, dass die Eigenkapitalergiete im Investmentbanking sogar geringer ist als im Privatkonten. Das ist also eine Motivation zu sagen, die Risiken müssen adäquat mit Kapital eingepreist werden. Externe Quersubventionierung ist ein bisschen das, die implizite Staatsgarantie, worauf ich dahin will. Da hat zum Beispiel Frau de Mauro eine Studie gezeigt, in der sie gezeigt hat, dass große Banken aufgrund ihrer Größe und ihres too big to fail einen Vorteil genießen, der sich bei den Ratingagenturen ausdrückt in drei Stufen. Das entspricht dann hochgerechnet in etwa 0,6 Prozentpunkten, mit denen sie nie weniger Zinsen zahlen als andere kleinere Banken. Es gibt hier also wirklich einen unfairen Marktvorteil zugunsten der großen Banken. Das ist eine Wettbewerbsverzerrung und birgt das Risiko einer Staatsanwaltschaft. Die zwei die weiteren Punkte sind zum einen die Querverbindungen. Wir wissen es ist nicht too big to fail, sondern auch to interconnected to fail. Die Querverbindungen zu reduzieren, das gilt auch insbesondere für den Handelsbereich, hatte ich schon vorher dargelegt, dass vor allem dort die Verknüpfungen bestehen. Und das Dritte, das ist ein sehr starker Abwicklungsaspekt, ist in gewisser Hinsicht die Größe und auch die Komplexität des Bankgeschäfts zu reduzieren, um im Zweifelsfall auch die Bank oder einzelne Teile abwickeln zu können, ohne die Systemgefahr herbeizuführen. Was sind die Vorschläge? Es gibt zum einen den ganz älteren, das ist Glass-Steagall. Es war eine harte, strikte Trennung zwischen dem klassischen Retail-Geschäft und dem Investmentbanking-Geschäft. Es gibt dann einen anderen Vorschlag aus den USA, das war Herr Volker, der sich konzentriert hat auf ein Verbot des Eigenhandels. Das sind die wirklich strikten Trennungsvorschläge. Ich habe es auf der anderen Seite gegenübergestellt. Das sind Trennungsvorschläge innerhalb einer Non-Operating Holding Company, in der selbstständige Töchter verschiedenen Geschäftsgebieten nachgehen. Da gibt es unterschiedliche Vorschläge. Die Grenze wird immer an unterschiedlicher Stelle gezogen. Äh, angefangen von einem Herrn Wickers äh, dem ECB, die in Großbritannien die Schwelle relativ retail nahe gezogen haben. Vielleicht hier eine Anmerkung. Wir hatten heute Morgen eine Nachfrage von, den Namen habe ich leider vergessen, Attack aus Österreich. Da ging es ja auch um Größengrenzen und inwieweit man einen Anreiz setzen kann, dass man sagt, bis zu 30 Milliarden seid ihr versichert. Darüber hinaus seid ihr dem freien Markt unterworfen. Ein bisschen ist das ein Ansatz, den man auch bei den Bickers-Vorschlägen sieht. Das internationale Geschäft, das Investmentbanking-Geschäft ist rausgenommen worden aus den Sicherungseinrichtungen und das Geschäft in den Sicherungseinrichtungen wird stärker überwacht. Es gibt eine Kritik daran, die sich in einem einfachen Satz zusammenfassen lässt. Das Opfer sperrt man ein und den Täter lässt man laufen. Das ist ein bisschen auch die Schwierigkeit mit diesem Ansatz, weil die Risiken im Investmentbanking gehen ja nicht dadurch weg, dass ich sie schwächer überwachen. Sie sind ja immer noch da. Und dort alleine dem Markt das zu überlassen, diese Risiken zu regulieren, wäre meines Erachtens nicht der richtige Ansatz. Also man muss beide Aspekte gleichermaßen überwachen. Äh, ein anderes war ein Vorschlag von äh, der Likanen-Gruppe. Dort ist man ein Stück weitergegangen und lässt auch Risikoabsicherungsgeschäfte zu. Das ist, denke ich, auch sinngemäß. Wir haben von SPD und Bündnis 90 Grüne gemeinsam einen Antrag, in dem wir uns den Likanenforderungen anschli anschließen. Mit einer ähnlichen Ergänzung wie Frau Professor ski komme ich nachher noch darauf zu sprechen. Denn ähm, die Absicherungsgeschäfte dienen ja gerade dazu, für eine Bank ihr Risiko besser zu steuern. Da ist jetzt die Frage, warum sollte ich einer Bank das verbieten? Warum sollte ich einer Sparkasse, die eine sehr starke Fristentransformation vornimmt, viele Kundeneinlagen hat und langfristige Kredite vergibt, warum soll die sich nicht anderswo eine Risikoabsicherung für genau diese Fristentransformation besorgen? Aus Sicht der Sparkasse ist es nur wünschenswert, dass das weiter möglich sein soll. Die letzten Vorschläge, das waren die aktuell im Februar, war dann, äh, oder im Dezember noch in Frankreich von Pierre Moscovici und hier in Deutschland von äh, Herrn Schäuble. Da ging es darum, tatsächlich nur den Eigenhandel innerhalb einer Holding Company auszulagern. Es ist also in gewisser Hinsicht von all den Vorschlägen, die ich gezeigt habe, so ungefähr der, der kleinste, das Minimum dessen, was an Vorschlägen kursiert ist. Ähm, schauen wir uns die Trennung an. Es kommt sehr stark darauf an, natürlich, wie denn diese Trennung vorgenommen wird. Ich habe hier nur mal beispielhaft ein paar. Beispielbanken dargestellt. Das eine wäre eine große, tatsächliche Sifi-Bank, die in Form einer Holding jetzt auf jeden Fall den Handelsbereich abtrennen müsste. Sowohl äh, im Likan-Report als auch in unserem Antrag ist auch vorgesehen, in Teilen weitere Trennungen vorzunehmen, wenn es denn nötig wäre. Dort würde ich einen eher pragmatischen Ansatz wählen, indem ich sagen würde, das ist die Aufsichtsbehörde, insbesondere abgeleitet aus den Abwicklungs- und Restrukturierungsplänen einer Bank, wo eben Abwicklungshindernisse aufgedeckt werden, wonach dann etlich in gewisser Hinsicht weitere Trennungen nötig sein könnten. Schaut man nach ganz unten, sieht man, dass auf eine gewisse Art und Weise wir innerhalb Deutschlands zumindest schon eine Art Trennbankensystem haben, und zwar innerhalb des Haftungsverbundes zum einen der Sparkassen, als auch der Genossenschaftsbanken. Dort haben wir sehr viele kleine regionale Kreditbanken, die das Retailgeschäft betreiben, und wir haben einige wenige Zentralinstitute oder Landesbanken, die das Kapitalmarktgeschäft betreiben. Also hier haben wir schon eine rechtliche, eine bilanzielle Trennung. Jetzt kommt die Frage, bisher ist es so, dass es sehr starke Ansteckungsrisiken gab, innerhalb des Haftungsverbundes, nicht ganz so stark vermutlich wie innerhalb einer und der gleichen Bank, aber es gab diese ähm, Ansteckungsgefahren, was für Grenzen man zieht? Da würden wir auch zustimmen, dass man sagt, man muss hier zwischen den riskanten Handelsaktivitäten und dem Retail-Bereich eine Grenze einziehen, sowohl innerhalb der Bank als auch zwischen verschiedenen Banken. Am besten lässt sich das vermutlich bewerkstelligen über Großkreditgrenzen, also Large Exposure Regimes. Und in der Hinsicht war es auch so, dass der Vorschlag von Herrn Schäuble bei zurückblieb, weil er dort nicht unterschieden hatte. Es ist in gewisser Hinsicht so, dass eine Handelseinheit als genauso riskant angesehen wird im Hinblick auf die Großkreditgrenzen wie eine Retailbank. Das ist nicht mehr sachgemäß. Schaut man sich an, wie viele Banken denn betroffen wären. Ich habe hier, ich weiß nicht, ob es lesbar ist. Das ist ein Auszug aus Bankscope, wo ich einfach mal nur dargelegt habe, wenn man jetzt bei 20 Prozent der Bilanzsumme abschneiden würde und gucken würde, welche Banken betreiben denn solche Geschäfte. Gibt es verschiedene Grenzen, die ich nehmen kann. Ich kann die Held for trading, also die Handelsaktivitäten nehmen, in Wertpapieren. Ich kann die nehmen, äh, ich kann die Derivate dazu nehmen, das ist dann die dritte Spalte. Oder ich kann auch noch zusätzlich das Available for Sale, die bilanzielle Kategorie. Im Deutschen ist das die Liquiditätsreserve hinzunehmen. Wenn ich dann anschaue, welche sind denn die Banken, die betroffen wären von dem momentan kursierenden Gesetzesvorschlag, dann sind es zunächst einmal relativ viele, was aber vor allem an der Liquiditätsreserve liegt, denn die Banken sehr oft einfach nur aus finanziellen Gründen Positionen haben, die sie vielleicht mal später verkaufen könnten. Sie haben keine direkte Handelsabsicht, es geht da mehr um die Liquiditätssteuerung. Das als Handelsabsicht oder das als Handelsrisiko darzustellen, ist meines Erachtens nicht das Richtige. Es gibt auch genug Banken, es gibt auch genug Möglichkeiten, dieses wieder umzuwidmen, sodass man unter die Schwelle fällt. Deswegen denke ich für die Beurteilung, wie viele Banken tatsächlich von so einer Maßnahme getroffen werden könnten, ist eher die rote Spalte oder markiert mit den roten Sternen. Wir sehen, dass zumindest die großen Banken, also die großen Banken, Universalbanken, die riskantes Geschäft betreiben, auch betroffen werden würden. Es stellt sich aber die Frage, warum kleinere Banken jetzt ein stärkeres riskantes Handelsgeschäft fahren dürfen, wenn man es den großen ja aus gutem Grund verbietet. kommen dann zu den letzten zwei Folien zum Ende, das ist quasi der Wunsch. So wäre es sehr schön, wenn wir in Zukunft so einen Bankensektor sehen würden, der sich tatsächlich wieder fokussiert auf die Dienstleistungsfunktion für die Gesellschaft, der ein ausreichendes und wirklich auch in Krisenzeiten ausreichende Kapitalpuffer verfügt, der ein Liquiditätsmanagement hat, was ihm auch ermöglicht, Krisenzeiten zu überstehen, über ein effektives Risikomanagement verfügt von ähm, kompetenten äh, Aufsichtsbehörden überwacht wird, die auch im Zweifelsfall hart durchgreifen, ein nachhaltiges Vergütungssystem hat. Er wird vermutlich weniger anfällig sein für makroökonomische Schocks, aber, das hatte ich bereits am Eingang gesagt, er wird immer noch Risiken übernehmen müssen und sie transformieren müssen, weil das eine Aufgabe des Bankensektors ist. Bei all der Regulierung, die wir jetzt, wenn wir uns konzentrieren auf den Bankensektor, dürfen wir nur eins nicht vergessen. Es gibt auch eine andere mögliche Zukunft, in die wir durchaus gehen könnten das ist eher diese hier. Das ist, dass das Ganze aus dem Bankenwesen verschwindet. Wir zunehmend die Geschäfte verlagern in den Schattenbankenbereich. Ich, es ist eigentlich eine Illustration, ich will nicht darauf eingehen. Ich vermute mal, es ist nicht alles lesbar. Äh, es ist nur als andere quasi Schreckensbeispiel, dass sich viele Geschäfte in einen unregulierten Bereich verlagern, auf den wir keinen Zugriff haben, auf den wir keine Kontrolle haben, der viel zersplitterter ist als bisher die Banken und damit viel weniger überschaubar ist und für Risiken finanziert. Vielen Dank. Um <clears throat> we have about 40 minutes for discussion, which is great. Um, and I think we had two very different uh, contributions, even though the, the, the message is the same. Uh, we had on on uh, Cialong's side, um, support for prevention and resolution tools that need to be comprehensive and consistent, and mutually supportive. Uh, Uh, separation, yes, but mandatory separation. Stronger protection against internal bailout, even though it's not her first choice, as she mentioned. And a possibility for evolutive reforms. And Mr. Stolhof, I think we had a you know, big difference between uh, traditional banking and investment banking. One is more long-term, less risky. The other one is short-term, more risky. One with different relationship to real economy or productive economy, not good versus bad, but risky versus less risky, and therefore different uh, separations that apply differently, with a, a, a very interesting insight on the German uh, banking separation with the Sparkassen and the big banks. I wanted to give, before we open, I wanted to give the opportunity to the speakers to ask each other question if there is a wish. It's not, <laughs> not obligatory, only if there is a wish, otherwise we just open. Ja, guten Tag, mein Name ist Elke Filmen von der Büso. Ich habe eine Frage, und zwar, wenn wir jetzt anschauen, was in Zypern passiert, was die Größendimension des Derivate-Problems ist, kann man ja sich doch äh, des Eindrucks nicht erwehren, dass wir mitten in einem einer Kernschmelze sind des Finanzsystems. Und was heute ja noch nicht, es wurde einmal kurz von der Dame vom NDR angesprochen, die Frage der Gelddruckerei durch die EZB, die Frage der Hyperinflation, das sind ja doch alles Dinge, die diesem Tsunami ähneln, von dem heute Morgen auch mal kurz die Rede war, also diese Schockwelle, die da kommt. Meine Frage ist, oder sagen wir so, wenn wir diese Dinge jetzt alle anschauen, mal raus aus der akademischen Debatte ist es nicht aller allerhöchste Zeit, wirklich eine entsprechende scharfe politische äh, Message zu senden, so wie es Roosevelt damals gemacht hat mit dem glas Stiegel. Sie haben es ja gezeigt als die sozusagen das Vorbild der, der Bankentrennung, der strikten Bankentrennung, ähm, wofür ja im Übrigen im US-Kongress ein Gesetzesvorschlag von Demokraten vorliegt, der mittlerweile im neuen Kongress schon 41 Co-Sponsoren hat, der sehr, sehr kurz ist, sehr, sehr klar und der auch das Schwergewicht darauf legt, sozusagen den, also die, den Boden zu bereiten für das, was Roosevelt dann ja auch gemacht hat, nämlich den New Deal, also das heißt die wirkliche Kreditschöpfung, auch staatliche Kreditschöpfung für die Realwirtschaft, weil das ist ja die große Frage, wo wollen wir hin bei der Jugendarbeitslosigkeit? Wir haben all diese Probleme. Aber ich würde Sie doch bitten, dass Sie da mal auf die, also wirklich brandheiße Lage eingehen, mit der wir es heute zu tun haben und da scheint mir einfach, vieles wirklich zu zeitlos bisher, was da diskutiert wurde, weil es kann ja sein, dass es Bankenpanik gibt, wenn die Banken aufmachen. Also wir stehen wirklich vor einer Kernschmelze. Und die Frage ist, kann die Politik das Heft in die Hand wieder zurückgewinnen oder muss man sich auf eine Finanzdiktatur einstellen? Dankeschön. Guten Tag, mein Name ist Raoul Didier, ich arbeite beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Ähm, ja, Ich wollte auf den ersten Beitrag etwas eingehen, weil da ja eine ganze Reihe Ansprüche formuliert wurden, die äh, künftig, oder denen man künftig nachkommen sollte. Da würde ich auch ein bisschen ketzerisch sagen, dass vielen dieser Ansprüche eigentlich auch schon vor der Bankenkrise formal äh, wenigstens mal entsprochen wurde. Also ich fand das äh, während der Aufarbeitung der, der Pleite oder der beinahe Pleite oder Disasters, wie man es nennen möchte, der HRE sehr bezeichnend. Als Jochen Sanyo, damals äh, Chef der deutschen Finanzaufsicht, sagte, man hätte gar nicht früher eingreifen können oder, er hat oft, oder andersherum gesagt, er hat auf den Umstand aufmerksam gemacht, wie das im deutschen Kreditwesengesetz geregelt ist. Da ist irgendwo in der Gegenparagraph 46, 47 das Moratorium geregelt. Und in den vorhergehenden Paragraphen und Unterabsätzen ist dann geregelt, was theoretisch so eine Finanzaufsicht alles noch machen könnte, bevor sie über eine Bank das Moratorium verhängt. Und er hat ganz klar und deutlich gesagt, das ist aber alles graue Theorie, weil das in der Praxis deshalb nicht funktioniert weil man das nicht unter der Decke halten kann, die Anleger davon Wind bekommen, von allen vorgeschalteten Maßnahmen, die man da machen kann, die ihre Gelder abziehen, dann ist die Bank trotzdem pleite. Und das ist äh, bei all diesen, so und, und, und der andere Aspekt war ja auch, dass die Finanzaufsicht seinerzeit ja durchaus im Bilde war, was bei der HRE vor sich geht. Also die, als, als man sich diese Bank, diese Deppwein in Irland gekauft hat, das hat dann ebenfalls der zuständige Aufseher seinerzeit vom Ausschuss gesagt, da kam man in Bonn bei der Aufsicht schon ins Schwitzen, weil man genau wusste oder ziemlich genaue Vorstellungen hatte, was für ein Klotz sich diese Bank da ans Bein bindet. So, und es gab aber nirgendwo in diesem, äh, in, in diesem Land eine Vorschrift, dass sich eine Bank selber umbringen darf. Im Versicherungswesen ist das übrigens anders geregelt. Eine Versicherung darf sich eben mal nicht so ohne weiteres ein, ein Klotz ans Bein binden. Das heißt, ganz viele Lehren, die man hätte schon ziehen können oder die, die man hätte ziehen wollen oder die hätten schon längst gezogen werden können. Und da weiß man auch um die Lösung. Ein weiteres Beispiel Es gibt in Deutschland, zumindest mal im öffentlichen Sektor und im genossenschaftlichen Sektor, Institutssicherungssysteme. Das sind auch nicht alles Banken, in denen einwandfrei alles super läuft. Die haben auch immer ihre Schieflagen zu bewältigen gehabt, weil die haben das immer noch lange vor einer Pleite innerhalb ihres Institutssicherungssystems geregelt bekommen. Entschuldigung, ich komme können Sie Ende. einfach die Frage zusammenfassen? einen ein, ein, ein Satz. Ähm, die Frage ist doch ganz einfach, warum ist, welche Antworten haben Sie denn darauf, dass Lösungen, die, schon, die es schon längst gibt, die in Teilsektoren des Bankensektors auch erfolgreich funktionieren, warum man die nicht umsetzt, ist doch gar nicht so, als ob man vieles jetzt erstmal entwickeln und erarbeiten müsste, sondern mein Eindruck ist, dass vieles an Lösungsmöglichkeiten politisch einfach nicht gewollt ist. Oder haben Sie dann einen anderen Eindruck? Ja, mein Name ist Philipp Hersel. Ich bin Mitarbeiter von Axel Trost im Bundestag. Ähm, die Frage des Trennbankensystems war ja eine der wesentlichen jetzt ähm, in den Vorträgen. Ähm, mein Eindruck ist immer die, äh, ist der, dass ähm, die Gefahr darin besteht, ähm, sich auf sowas einzulassen, ähm, dass es sozusagen den Druck davon nimmt, wesentlichen Teile dessen, was eben spekulatives und hochriskantes Bankgeschäft ist sozusagen im Rahmen einer Auslagerung, dann aber für duldbar und für irgendwie weiterhin sinnvoll anzusehen. Natürlich kann man sagen, das ist ein Bankensystem und wenn da Aktionäre ihr Geld verlieren mit sozusagen dem Eigenhandel der Bank und das ist alles schön abgeschirmt, dann ist das sozusagen für den Rest der Gesellschaft eher harmlos und dann kann man die gewähren lassen. Meine, meine Lehre aus dieser Finanzkrise ist eben, dass die Tendenz in diesem Bereich zu sehr komplexen Konstruktionen zu kommen, dass wir ausdifferenzieren und dass es dann in der Krise, die ja immer anders aussieht als das, wo wir uns gerade darauf vorbereiten, dann in Arten und Weisen auf den anderen Teil des Bankensystems, auch meinetwegen des Versicherungswesens, zurückwirkt, den, den wir eigentlich nicht erwartet hatten. So, und dann stehen wir ungefähr genau wieder da, dass wir dann nicht genau wissen, kann man das jetzt sozusagen einfach in die Grütze gehen lassen, oder muss man da womöglich doch noch irgendwie ein bisschen ähm, vorsichtig sein und noch ein bisschen stützen und so weiter? Also meine Erfahrung war, dass die Bankenrettung der letzten vier Jahre nicht die Aneinanderreihung von aufgeklärten Entscheidungen in die sozusagen Einsicht in die Notwendigkeit war, sondern wir wurden jedes Mal im Parlament äh, vor die Frage gestellt, habt ihr das denn etwa besser verstanden und dann erklärt mir jetzt sofort, wie man diese Bank anders abwickelt, ohne dass alles in die Grütze geht. So, Und das kann natürlich im Parlament niemand das kann auch in der Aufsicht unter diesem Zeitdruck in der Regel niemand und deswegen will ich nur ein bisschen vorsichtig davor warnen, es wäre auf jeden Fall ein Schritt, wenn man diese Trennung hätte, aber ähm, wir spitzen das sozusagen politisch immer ein bisschen zu, wenn man das jetzt für die Deutsche Bank macht, dann hat man halt sozusagen nachher einen schönen Geschäftsbankturm und einen Spielbankturm in Frankfurt stehen. Aber es wäre möglicherweise wünschenswert, man würde diesen Spielbankturm nachher auch schließen und abreißen, statt ihn einfach vor sich hinstehen zu lassen und sich dann doch zu wundern, wenn er umkippt, dass er auf das andere Gebäude draufgekracht ist. Maybe the last, if, if I can summarize what I understand, the last question is: um, Okay, you split or you imagine you split into entities. If you still have an investment bank that becomes too big, and without any control, you still have a problem, and uh, that's since four years. New banks come for bailout or come with problem to political and uh, to politicians, and uh, we expect from politicians to get a clear message to bankers that have you understood you need to behave differently, but this is effectively ineffective. Is that more or less the point you want to make? Is that good enough? Oh, okay. Do you want to just summarize your questions in one sentence? Be careful about the pretentious, charming idea of this just separating the, the bad issues out of the banking system and then, then we are getting rid of it. Okay. Do you want to react to the three questions? Okay. Uh, for the first question. Uh, Concerning the need for a more radical reform uh, and separation of banks in a, on the model of the, uh, the Roosevelt reform, uh, of course, it's uh, for me it's an, um, my first best. But uh, I think that we are in a real world, and uh, and we have to um, to admit that it's not politically uh, uh, acceptable for the moment. Uh, unfortunately, I think that. Uh, Uh, we, we, we will be uh, agreed to uh, politically politic to agree this to agree this kind of reform, but just in a situation of uh, you know <laughs> uh, complete drama. So, uh, uh, of course, I think that's a good solution. But I think there is no um, no possibility of this for this solution for the moment. Uh, we need a, a more um, dramatic sort of situation and environment to accept that. But so. uh, For the second question, the, the pro of course I know that all these instruments, all these tools exist. For instance, in, this, in the second pillar of Basel III, there is reference to early intervention. But the main problem is the, the, the rules versus discretion. For the moment, there is no uh, uh, constraining rules for the supervisor to Uh, implement this kind of tools, and that is a problem. It uh, opens uh, the window for uh, regulatory capture, and uh, uh, so my proposal is not a, a revolution. It's just to uh, um, to link, uh, the, no, to, to constrain the regulator to apply this kind of tools uh, with pre-specified uh, um, Uh, procedure to do that, and with a special tiger, uh, trigger. And as everybody knows, that when the trigger is crossed, this kind of action will be taken. Uh, so it will influence ex behavior, if it's credible of uh, of the the financial actor and banking groups. So and that's partly why we have to uh, promote uh, smaller banks, and the separation could be a way. A manner to to to uh, to achieve this uh, this goal to have a smaller banks because of the uh, removing of uh, of uh, public uh, and implicit subsidy. So I know I perfectly know that all these tools exist, but they are not uh, used because it is the rule that prevails for the supervision action. That's all. the okay. mm -hmm. first just uh, oh. Auch auf Deutsch vielleicht wieder. Eine kurze Grafik. Ich denke, natürlich sind wir, das Wort Kernschmelze passt in gewisser Hinsicht auf globaler Weise sehr gut. Die hat aber auch schon früher angefangen. Bei Zypern würde ich jetzt in gewisser Hinsicht aufpassen, Das glaube ich, polit viel politisches Missmanagement dabei. Wenn man sich das anschaut, haben wir einen Finanzzyklus, der über mehrere Jahre hinweg geht und meistens länger geht als ein tatsächlicher Konjunkturzyklus. Und wir hatten in den letzten Jahren einen sehr starken Aufbau an Verschuldung, nicht nur wie hier dargestellt in den USA, sondern auch in anderen Ländern und insgesamt weltweit. Und der ist, insgesamt hatte seinen Höhepunkt ungefähr um 2007, zwei, ungefähr 2007 und ist seitdem geht's bergab. Seitdem wird die Kreditvergabe wieder zurückgefahren, die Verschuldung nimmt ab weltweit. Man versucht diese Überschuldung abzubauen und das ist ein Prozess, der in gewisser Hinsicht länger dauert. Ich denke, da wird es auch keine schnellen, konkreten ähm, Antworten geben. Die kann es auch nicht geben, weil von den Krediten wurden ja zum Teil langfristig Häuser gekauft. Ich kriege die Häuser ja jetzt nicht mehr weg. Also der Kredit ist ausgegeben, es wird ein bisschen dauern. Ich denke, das Zweite ist, inwieweit wir eine scharfe politische Botschaft haben, als Herr Steinbrück im September das Finanzmarktkonzept vorgestellt hat, hieße es, die Deutsche Bank wird zerschlagen. Das war dann einfach so eine Botschaft, die kam auch, glaube ich, zum Teil bei den Leuten an. Ich denke aber, sonst muss man aufpassen, wenn man auf ein komplexes Problem nach einer einfachen Antwort sucht, weil entweder ist es nicht die richtige Antwort oder, das ist ein bisschen das Beispiel der Volker-Rule, es ist keine einfache Antwort. Das war erstmal klar, Verbot des Eigenhandels, aber wenn man sich anschaut, was dann daraus geworden ist, das ist nicht mehr einfach. Also da sollte man sich keinen falschen Illusionen hingeben. Das Bankgeschäft ist in Teilen ein kompliziertes Geschäft. Das hat aber nicht unbedingt nur mit der Finanzwesen zu tun, sondern auch damit zu tun, dass wir eine, in Deutschland eine Exportindustrie hat, die in verschiedensten Bereichen, in verschiedensten Ländern interagiert und dort tätig ist auf dem Markt. Das es hat nichts direkt damit zu tun, dass es Exzesse gibt im Finanzsystem. Keine Frage, es gibt dort Exzesse, es gibt dort Dinge, die schiefgelaufen sind, vieles, was schiefgelaufen ist, aber es wird nicht eine einfache Antwort geben, sondern wir müssen an vielem ansetzen, an den Vergütungssystemen, an der Eigenkapitalunterlegung, darin, dass wir gewisse, ich finde das schon ein Fortschritt, gewisse riskante Geschäftstätigkeiten verbieten oder so weit auslagern, dass sie so teuer werden, dass sie im Zweifelsfall keiner mehr betreibt. Also wenn ich mit meinem eigenen Geld spiele, kann es vielleicht sogar günstiger sein, soll es in Zukunft günstiger sein, ich gehe ins Casino als ich betreibe Eigenhandlung. Ja. Also es gibt gewisse Dinge an verschiedenen Bereichen, muss man was machen. Ich glaube nur nicht, dass es die einfache Antwort geben wird. Es geht um deine erste Intervention. Du hast gesagt, dass die Separation uh, is, uh, done in Deutschland because weil have eine kleine... A part of the banking system with smaller banks and a specialist bank etc so th i think that we don't have to uh, to uh, to, to, um, to forget that uh, a systemic crisis can come from small banks for instance the saving and loans crisis was a crisis with uh, small banks cajas uh, are small banks so a small bank can uh, do the same mistakes uh, on the same time and uh, could be uh, they can Uh, be submitted to the same uh, financial illusion, etc. So uh, I know that's not I it. think it's not enough to say that it's just, it's just it's, uh, the sole big banks have to be uh, uh, on the package. <laughs> uh, I completely agree. The only point I wanted to make is it's probably the, the, the problems and the risk is on a different time scale. Lehman Brothers was on a very short and fast time scale and it hit mainly investment banks involved in trading activities. Um, Spanish banks, for example, there was a build-up of, of a real estate bubble that could be seen for years, so that is a different problem and also where you address it, I guess it's also a different point where to address these problems. In large CFI uh, uh, institutions you can address it at a single bank, however in Spain you would have to address it on a macro-prudential level, but I completely agree. There were some questions in that corner. And, yeah. Reiners vom World Future Council. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Stollhof. Und zwar finde ich den Gedanken interessant, zu sagen, mit den Trennbanken man hebt damit diese Quersubventionierung auf, von Einlagengeschäft und Handelsgeschäft. Ich habe das auch gehört von Professor Reinhard Emons der vertritt das auch, dass man so den Kredithebel, der zum Aufblähen führt, beschränkt. Ich frage mich nur, wie entscheidend ist dieses Einlagengeschäft als Kredithebel? Denn es wird ja viel gehebelt. Also das eine ähm, ist über Derivate, aber auch über die Wertpapierleihe. Wertpapiere werden verliehen und nochmal verliehen und nochmal, nochmal, nochmal. Ähm, also was dieses Aufblähen, Kredithebel betrifft, was sind da die... Größten äh, Faktoren ist es wirklich das Einlagengeschäft und was haben Sie da vielleicht sonst noch an Vorschlägen, wie man etwa mit der Wertpapierlage umgeht? Danke. Ja. Danke, Frank St. Pauli noch einmal. Äh, äh, wir äh, haben uns den likanen äh, genauer angeguckt und wir sind im Nachgang und haben auch jetzt mit einigen Experten gesprochen und sind uns nicht ganz sicher, ob beim Trennbankensystem nicht der Fokus so ein bisschen auf das, den falschen Punkt gesetzt wird. Ähm, soweit wir das verstanden haben, ist das Trennbankensystem als solches ja vor allen Dingen wichtig, damit Abwicklungseinrichtungen in der Lage sind, eine vorseparierte große Bank nötigenfalls, wenn es erforderlich wird, über ein Wochenende, so hat es auch Professor Kranen im Bundestag äh, beim Fachgespräch neulich äh, gesagt, äh, abwickeln kann, weil man sozusagen Sollbruchstellen hat. Äh, sehr schwierig wird es, wenn man bisher Experten gefragt hat, beschreibt doch mal genau, wie das Geschäft aufgeteilt werden soll. Was gehört dazu, was gehört nicht dazu? Und wie verhindert man auch, auch über zum Beispiel die Holding hinterher, dass doch irgendwelche Quersubventionierungen oder Preissubventionierungen stattfinden? Da wird das Ganze dann wieder deutlich schwerer. Und, und der Dikanenbericht hat auch gesagt, eigentlich, wenn man, die haben sich ja diese ganzen Geschäftsmodelle in Europa und auch anderswo angeguckt mit Universalbanken und, und Trennbanken. Und und haben dann gesagt, naja, eigentlich waren es nicht, es war nicht die fehlende Separation, die die Krise ausgeführt hat, sondern es war die Unternehmenskultur, die sich in diesen Bereichen herausgebildet hat. Und deshalb ist jetzt für mich eigentlich die spannende Frage auch nochmal an Sie beide, diese Kultur einzufangen, ist ja dann also eigentlich das oberste Ziel. Und es zieht sich auch wie ein roter Faden durchs erste Panel, durchs vorige Panel, jetzt im Prinzip in diesem Panel. Also, wie kann. Was kann man, was bedarf es da noch, wenn die Trennbank als solches eigentlich nicht im, im Detail ist? Was äh, muss eigentlich noch passieren, damit äh, man über, äh, über diese Systeme, die Vorbeugung, äh, da wirklich so eine kulturelle Trennung hinbekommen kann? Da war so eine, so eine vorsichtige Andeutung bei Likanen, dass die Trennung so eine so, eine, so, eine, so eine unterschiedliche Entwicklung von Unternehmenskulturen entwickeln kann. Aber wie sehen Sie das? Was sehen Sie da für Chancen? Was bedarf es da noch für Anreize, dass man diese kulturelle Entwicklung hin, hinbekommt? Und sehen Sie das auch so, dass man vielleicht aufpassen muss, dass man Trennbanken nicht hochhält im Sinne von, wir trennen das Böse von dem Guten? Weil das ist, glaube ich, zu einfach gesprochen. Danke. Ja, Dirk, Dirk Hirschel, Gewerkschaft Verdi. Ich habe auch noch mal eine Nachfrage zum Verhältnis von Aufwand und Ertrag, was die was die Trendbankenstrategie anbelangt, weil wir da auch sehr große Zweifel haben, ob wir da auf das richtige Pferd politisch setzen. Es ist ja nun mal so, dass Trendbanken das Casino nicht schließen. Das ist schon mal das erste Problem. Das heißt, wir gehen nicht an die Quellen der Risikoproduktion ran, sondern was wir machen ist, wir beenden die Subventionierung Staatliche Subventionierung von Wetten, das ist gut, das wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass die Aktivität im Casino etwas abnimmt, aber wir gehen nicht an die Quellen der Risikoproduktion an. Also das heißt, aus unserer Sicht müsste man eigentlich den Schwerpunkt setzen auf Produktregulierung, also wir bräuchten sowas wie einen Finanztüft, der darüber entscheidet, welche Finanzprodukte und Finanzpraktiken zugelassen werden und welche verboten werden, welche volkswirtschaftlich sinnvoll sind, welche volkswirtschaftlich nicht sinnvoll sind. Wir bräuchten sowas wie Obergrenzen beim Eigenhandel, das wäre dann, wär dann die Volker-Rule, und wir bräuchten drittens äh, progressive Eigenkapitalquoten. Ja, also je risikobehafteter die Geschäfte der Bank, je größer die Bank, desto mehr Eigenkapital muss hinterlegt werden, entsprechend höher fällt die Haftung aus. Das würde doch eigentlich vollkommen ausreichen, ja, wenn, wir so, wenn, wir, wenn wir so eine Trias hätten von Obergrenzen, Verboten und äh, verstärkter Haftung dann würden wir die Quellen der Risikoproduktion austrocknen. Wir würden sozusagen große Teile, wenn nicht das gesamte Casino schließen. Das wäre aus unserer Sicht, ja, aus gewerkschaftlicher Sicht, eigentlich der Weg, den man bestreiten müsste. Während beim Trennbankensystem ist es so, wir lassen das Casino offen. Ja, wir, der, der, der Zustrom wird etwas gemindert, weil die Wetten nicht mehr staatlich subventioniert sind. Das ist durchaus positiv. Aber wenn man sich überlegt, was das für ein Aufwand wäre in Deutschland. Wir haben ja hier in Deutschland... Ein Universalbankensystem, ja, 75 Prozent der, der Bilanzsumme werden aus Universalbanken gespeist. Ja, Was das für ein struktureller Eingriff wäre, dieses, von diesem Universalbankensystem wegzugehen hin zum Trendbankensystem und wenn man sich dann den Ertrag anguckt, ja, der nicht darin besteht, dass die Quellen der Risikoproduktion ausgetrocknet werden, dann bin ich mir nicht sicher, ob wir da auf das richtige Pferd setzen, sondern werde, würde eher dafür plädieren zu sagen, lasst uns über Obergrenzen reden, lasst uns über Verbote reden, lasst uns über über verstärkte Haftung reden, aber das angelsächsische Trennbankensystem ist nach meinem Dafürhalten dafür nicht geeignet. Äh, Lukas Zeise, Finanzjournalist. Ich habe zwei Fragen an beide. Äh, und zwar die Frage lautet, erstens, warum haben Sie nicht die Frage behandelt oder geben Sie mir eine Antwort auf die Frage, brauchen wir eigentlich ein privates Bankensystem oder soll es nicht vielmehr staatlich sein? Ähm, also alle Welt einschließlich wirklich überzeugter Liberaler haben nach 2007, als das, das krachte, gesagt, naja, da wir ja nicht nur eine implizite Bankengarantie haben, sondern eine explizite und seitdem haben wir die immer noch seitens des Staates, ist es ja, wäre es ja eigentlich konsequent zur Sicherung dieses doch nicht ganz unwichtigen Sachen, dieser Geldproduktion und der Versorgung mit Kredit, dass man das auch in staatliche Hände legt und dort auch lässt. Stattdessen haben wir im Gegenteil eine Fortsetzung der, der Politik gegen staatliche, öffentliche Eigentümer auch im Finanzsektor. Es geht immer noch den Sparkassen in den Kragen, die sollen ja immer noch sozusagen entdecken sollen immer noch privatisiert werden. Erste Frage. Zweite Frage, ähm, ist es denn sinnvoll, sozusagen die Kreditschöpfung tatsächlich diesen privaten Banken zu überlassen? Und dieses System äh, kann ja nur funktionieren dank der Staatsgarantie, die da läuft, aber äh, das, ist dann diese, das ist ja eine grundsätzliche Frage und die möchte ich eigentlich von Ihnen dann für die Struktur des Bankwesens dann auch beantwortet haben. There was another question here, he and uh, Oliver. Maybe we just answer these uh, three questions, and then we have another one, that's all right. There was some, uh, if you may, there was some misunderstanding, possible misunderstanding with the question from <laughs> Mr. Pauli. The first one <laughs> uh, that, that was Mr. Pauli. and you tell me if this is fair, what um, – The, the question was, uh, trend banks so or separation is maybe not the right problem between good and bad because from a cultural point of view that would be too simplistic. Uh, are we not missing the point of uh, changing culture, i.e. market ethics? Would that be fair? So, so that, that that is the issue and, and that we sometimes focus uh, pretty, pretty boldly on, on on the separation, while the separation itself is only a tiny element of preparation to have a, a resolution scheme ready to be, uh, to be a threat to banks uh, to behave because otherwise even bigger banks can be dissolved. That's, that, that was the issue. So, it was an interesting, different interpretation of the Likano Report uh, to what you discussed and that I, I would just like to have your, your opinion on, on this uh, point of view. Is, is, this, is, is, the, is the separation the important aspect or is the separation just a, a part of the tool to get uh, uh, stuff uh, uh, change, change into a, a different uh, development? And what are the further developments? Ich fange mal mit, dem, mit der letzten Frage an und arbeite von hinten nach vorne. Brauchen wir private Banken, wären die staatlichen Banken besser? Ich weiß nicht, die erste Antwort, die mir einfällt, wäre, schauen Sie sich die WestLB an. Das ist kein besonders gutes Beispiel wie eine staatliche... Hm? Das ist eine kurze Antwort. Ich denke, das ist auch eine der Schwierigkeiten im staatlichen Kreditgeschäft. Wenn ich mir das anschaue, wie dann dort eben aus politischen Motiven Kredite vergeben werden, nicht aus wirtschaftlichen, aus finanzwirtschaftlichen, dann kann es sehr oft dazu kommen, dass das Risiko nicht im Einklang, also das Risiko falsch dargestellt wird. Und die Gefahr sehe ich eben über eine politische Einflussnahme. Ähm, Macht es eben schwierig. Was anderes sehe ich im Sparkassenbereich, die sind viel stärker unabhängig als an der Landesbank. Ich sehe auch weiter einen Bedarf für dieses Bankenmodell. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass es ausschließlich, oder dass es quasi ein gutes Argument ist, um zu sagen, wir wollen keine privaten Banken mehr haben. Das Problem sehe ich, dass wir eine Staatsgarantie haben in gewisser Hinsicht, es klang ja von mehreren an, eine, eine implizite Staatsgarantie haben für die Privatbanken. Und genau die gilt es ja zu bekämpfen und zu beenden. Genau das wollen wir ja erreichen. Ich denke, in der Hinsicht ist eine Trennung ein guter erster Schritt. Nicht, in gewisser Hinsicht wird es wahrscheinlich auch die Unternehmenskultur verändern. Ähm, weil auch innerhalb der Deutschen Bank gibt es diese Zweitrennung, diese Zweiteilung in der Kultur, die ist aber in den Geschäftsbetrieben nicht sichtbar so sehr, sondern es ist weiterhin noch so, dass sich die Investmentbanker die Gewinne zuschreiben können, die aber sie selber gar nicht erwirtschaftet haben, sondern die hat das Privatbanking erwirtschaftet. Und damit habe ich schon ein gewisses, äh, ein gewisses Auseinanderklaffen von dem, wie ich meine eigene Leistung bewerte und dem, was sie tatsächlich war. Und das ist ein weiteres Problem, deswegen ist denke ich, diese Verstärkung gibt, das Risiko eingehend gut ist, weil wenn es gut geht, kriege ich einen höheren Bonus und wenn es schlecht geht, geht ja die gesamte Bankpleite. Also da würde schon, denke ich, eine Trennung auch ansetzen und diese Anreize nehmen. Das nächste ist, über die Sollbruchstelle hinaus bietet ja eine Trennung in verschiedene Banken auch die Möglichkeit, andere Regulierungsansätze zu fahren. Ich kann ja gerade dann unterschiedliche Eigenkapitalanforderungen für die beiden Banken getrennt stellen, ich kann eine unterschiedliche Leverage Ratio stellen, ich kann unterschiedliche And Also es ermöglicht mir ja viel mehr, als nur im Abwicklungsfall eine Sollbuchstelle zu haben. Ähm, Aufwand und Ertrag, die Quelle der Risikoproduktion, das ist das, was ich vorher versucht hatte zu sagen. Dort, wo es um eine Wette geht und Risiken neu geschaffen werden, die sollte man verbieten, keine Frage. Aber es gibt eben auch sehr viele Risiken, die anderswo produziert werden und die dann im Bankgeschäft landen, weil das ist die Aufgabe des Bankgeschäfts, mit Risiken umzugehen. Ein Beispiel ist eben ein, ein, ein deutsches exportorientiertes Unternehmen, was in die USA exportiert. Und sofort hat es ein Wechselkursrisiko. Und das ist schon eine Aufgabe der Bank, dieses Wechselkursrisiko zu managen und damit umzugehen. Und um dieses Wechselkursrisiko zu managen, gibt es eben Derivate. Das bringt mich zum Nächsten. Es ist nicht so, dass ich an einem Produkt ablesen kann, ob es gefährlich ist oder nicht, sondern es ist die Verwendung des Produktes, die das Entscheidende ist und das Risiko ausmacht. Das ist ja auch das, was Volker unterscheidet von Claire Stiegel. Während Claire Stiegel versucht hat, auf Ebene der Produkte die Grenze zu ziehen, das ist auch einfacher möglich. Aber es ist nicht in der Hinsicht angemessen, hat Volker gesagt, nein, es ist nicht das Produkt selber, sondern die Verwendung des Produktes, die entscheidend ist. Ich denke, das ist eine, eine, eine schwierige Geschichte, es ist auch schwierig, diese Trennung zu ziehen, Um, uh, do we need a private bank? Um, I think that there is no problem with private bank if uh, we have very strong regulation. Uh, and the very strong regulation and separations, required reform, etc is motivated by that. The fact that private banks, As well as public banks um, uh, provide um, public goods or public services, as a, a payment system and uh, loans to uh, to actors which has no other solution to, to fund themselves. So, so I, I have no problem with private bank uh, if a state is uh, strong enough to impose them uh, uh, the the uh, the um, Yeah, the protection of these uh, vital functions and the uh, uh, public goods and uh, services functions. So, um, uh, Concerning the, the questions uh, separation versus uh, uh, a focus on financial product, um, You said that um, separation uh, does not tackle the, the, the source of the risk because uh, it keeps the casino uh, bank open. Um, I think that, and so we have to focus on the, on the regulation of financial products, I think that it's not uh, um, th these two kind of solution as not alternatives as complementary. So of course we have to uh, to um, uh, To, to impose uh, uh, a kind of, um, um, uh, how can I say that, uh, all the financial innovation, the new financial product and the, the, the, the financial techniques have to be uh, collectively uh, approved, and, in fact, they have to prove that uh, they are not nocive for the collectivity, uh, and uh, so we can perfectly have the position and have this position to say we have to go to the separation because, of course, we, we, we keep open the, the casino bank, but has. If the separation is credible uh, the, the remo we remove the, the, the, the public guarantee and so we reduce the size of the casino bank and we have also uh, the, the, the the need to we the need to um, to uh, increase uh, the regulation on financial innovation and to uh, uh, to prohibit uh, financial innovation project practice which can be can be proved to be nocive for the society. That's not a, that's not an alternative, it's complementary. So we have three last questions. Peter Wahl, Christoph Nijdam, Oliver Rutti. And if you could be short in your question and short in the answer, that would be great. So we could finish on time for the next panel. Peter wahl Wied äh, an Herrn Stolhoff äh, folgendes. So sympathisch vieles ist, was Sie sagen. Ich sehe auch die Gefahr, dass wenn man das Investmentbanking laufen lässt, äh, dass man sich dann ein lang bestehendes Problem der Herausbildung des Finanzkapitalismus nicht stellt, nämlich das Geld, dass Ersparnisse in diesen Sektor weiterfließen, solange die Profite dort höher sind. Das ist ja eines der Erzübel, das hat dann arbeitsmarktpolitische und so weiter Wachstumskonsequenzen, ich brauche Ihnen das nicht zu erzählen. Deswegen äh, verstehe ich nicht ganz, äh, wieso Sie äh, sozusagen davor äh, kapitulieren, jetzt auch in Ihrer Programmatik diesen Sektor so umzugestalten, äh, dass das, was darin noch sinnvoll und nötig ist volkswirtschaftlich, noch übrig bleibt, aber der Rest trotzdem ausgetrocknet wird. Dass das geht, dass es da Mittel gibt, gibt es gute Beispiele. Nehmen Sie die Finanztransaktionssteuer, die muss auch nicht unterscheiden zwischen nützlichen und unnützlichen Spekulationen, indem sie erhoben wird, werden jene, die eben häufig spekulieren, bestraft und das wird unrentabel und für jene, die das nicht tun, ist es eine unbedeutende Quantität negligabel. Und wenn man solche smarten äh, Methoden äh, anwendet, finde ich, kann man auch die das Investment Banking in den Griff kriegen und seine negativen Seiten und meine Frage warum wollen Sie das nicht anpacken Thank you uh, so my name is Christoph Nishdam I'm a Bankanalyst analyst and I'm a former corporate and investment banker and the question will be for Dr uh, Stoloff First of all, as a former banker, um, I want to state that proprietary trading is nowadays principally disguised under the name of market making. And this is especially why the Lickenham Report recommended to put all market making activities into a ring fence subsidiary. The French banking bill which is being discussed today in the French Senate did not do that. I understand that the German banking bill won't do it either. I think that those two banking bills, French and German, will derail the Likennan report. My question is, what can possibly justify the fact that the derivative notion contracts of Deutsche Bank amounts to 24 times German GDP, 50,000 billion euros. If you only had a move, negative move, of 0.1 percent, 10 basis points, that's 50 billion euro loss that wipes out Deutsche Bank's equity in one swift. According to the International Bank of Settlement, BIS, 93 percent of derivative contracts are traded among financial institutions and only 7 percent by end users, let's call it the German exporters the 93% that's die casino bank so if i apply that ratio to deutsche bank the casino derivative banking at deutsche bank is 22 times german DB, gdp and the legitimate market making activities is only two times gdp one letzter point uh, because i nicht want to feel that i'm attacking deutsche bank we have exactly the same problem mit der größten French Bank. Exakt die gleiche relationship, 24 times French GDP. Und das ist mit meinem Freund BNP Paribas. Danke. Oliver Röthig, ich bin der Generalsekretär von Uni Europa. Das ist die Europäische Dienstleistungsgewerkschaft. Um, wir haben natürlich Trennbanken als Gewerkschaften in Europa auch diskutiert. Und äh, die Schwierigkeit mit Trendbanken ist, ist tatsächlich, wo trennt man und man kommt in eine endlose Diskussion. Sie haben das ja auch gesagt und äh, die Banken nutzen das auch, um uns irgendwo in die Irre zu führen. Und das ist ein Morast und da müssen wir irgendwie rauskommen. Ähm, unsere Schlussfolgerung war, dass wir zwei andere Punkte in den Vordergrund schieben wollen. Einmal ist, wir wollen eine formelle Klassifizierung von Banken in Geschäftsbank, Universalbank und Investmentbank. Und das wollen wir daran festmachen, wie viel von deren Kapital im Investmentbanking ist und wie viel im normalen Geschäftsbanking ist. Der gesunde Menschenverstand sagt uns, wenn, man, wenn wir auf die Straße gehen und jemanden fragen, Universalbank, was ist das denn nun? Und alle Leute werden sagen, eine Universalbank ist, die mehrheitlich Geschäftsbank ist. Ist aber nicht so. Die Deutsche Bank ist in dem Sinne keine Universalbank, sondern eine Investmentbank, die ein bisschen Geschäftsbanken dabei hat. Und das ist, glaube ich, die Stelle, an der wir angreifen müssen. Und dann kann, und unsere Vorstellung ist, also, wenn äh, das, das Kapital im Geschäftsbankenbereich äh, äh, über 50% liegt, ist es eine Universalbank. Wenn es über äh, 75% liegt, ist es eine Geschäftsbank. Und alles andere ist eine Investmentbank. Und mit diesen drei Kategorien, die dann auch im Namen der Bank äh, sein sollten, also das heißt dann Deutsche Bank nicht Universalbank sondern Deutsche Bank Investmentbank, das müssten die dann auch aktiv so in ihrem äh, Namen reinbringen, kann man an den drei Kategorien unterschiedliche Bedingungen knüpfen in Bezug auf ähm, Rücklagen, Steuern, was auch immer. Das Schöne daran ist, wenn wir uns die Großbanken ansehen, die sind zwei Drittel ähm, äh Investmentbanking, da ist ihr Kapital, und die meisten von denen wollen sicherlich eine Universalbank bleiben. Das heißt also, die müssen automatisch, um Universalbank zu bleiben, freiwillig, ihren Investment-Banking-Anteil äh, verringern. Oliver, so, kann okay. ich dich und is für Ich mache das auch auf Deutsch. Und die Frage ist es, ist, ist das nicht eine bessere Lösung? Und die, die letzte Frage auch, ob das eine bessere Lösung ist, ist unser zweiter Punkt, die Kultur, die Investmentbankenkultur. kultur Und da schlagen wir vor, das gibt es in einigen anderen Bereichen, äh, ganz einfach zu sagen, in der Universalbank, einer, der als Investmentbanker im Vorstand sitzt, kann für die Investmentbank zuständig sein, aber keine Funktion für die Gesamtbank ausüben und er kann auch nicht ohne eine Karenzzeit äh, eine Vorstandsposition wie Vorstandsvorsitzende übernehmen und damit ist dann auch der Kulturkampf umgedreht. Danke. Uh, die Gentlemen. Just half a sentence. And why not? Um, und warum? warum Ich wiederhole meinen Vorschlag von vorhin. Wie wäre es denn, wenn wir dann die Spareinlagensicherung ausschließlich den Geschäftsbanken, die Sie jetzt gerade definiert haben, gewähren und allen anderen nicht? Okay. Mr. Um, I I got three, but then I skipped the first one. Solution for wir unterstützen die Finanztransaktionssteuer, sie sind ein sehr gutes Instrument. Wenn ich mir überlege, aus ich war davor auch Bankaufseher, was das äquivalent wäre, dann wären es eigentlich Eigenkapitalunterlegungen. Ich würde die Geschäfte entsprechend teurer machen. So wie ich mit einer Finanztransaktionssteuer eine hohe Umschlagshäufigkeit teurer mache, kann ich mit einer Eigenkapitalunterlegung spekulative Geschäfte teurer machen. Ich habe nur das Gefühl, das kriegen wir nicht. Das ist sehr schwierig, das im Einzelfall genau das Risiko des, des einzelnen Geschäfts zu bemessen. Deswegen ist eine zusätzliche harte Trennung durchaus nötig, weil sie einen einfachen Schnitt macht. Bei einer Finanztransaktionssteuer habe ich ja keinen Schwarz, ist ja kein Schwarz-Weiß-Schnitt, sondern so eine kontinuierliche Lösung. Und ich denke, eigentlich ist hier auch kein Entweder-Oder, sondern es sollte beides sich ergänzen. Zum einen höhere Eigenkapitalanforderungen sind wir völlig mit einverstanden für die Banken, die riskantere Geschäfte betreiben. Zum anderen aber auch eine Trennung der Haftung, eine Trennung des Managements, eine Trennung der Bilanzen und eine rechtliche Trennung unter einer Holdingstruktur dieser beiden Bereiche. Dass das Geld in den Sektor fließt, in dem die Profite am höchsten sind, das ist in gewisser Hinsicht Leider so, ich muss nur sagen, ich verweise auf die Studie von Christoph Hein, das ist nicht unbedingt das Investmentbanking, da täuscht man sich. Da wird sehr viel getrickst, sehr viel Bilanzkosmetik betrieben. Also ein anderes Beispiel, was er dort hatte, ist die Veräußerung von Unternehmensanteilen der Deutsche Bank. Die wurde im Investmentbanking verbucht. Ich weiß aber nicht, was das für eine Leistung der Investmentbanker gewesen sein soll. Aber damit haben sie ihre Profite erhöht. Also es ist nicht unbedingt so, dass dort die Profite dann höher sind. Das Nächste, das sehen wir eben auch so mit dem Eigenhandel, dass die Abgrenzung Eigenhandel-Marketmaking sehr schwierig ist. Deswegen man, man, meines Erachtens ist es aber so, man kann einen Versuch unternehmen, es gibt auch beim Eigenhandel durchaus schwarze Stellen, die eindeutig Eigenhandel sind. Es gibt einen weiten Graubereich, den man, das ist auch die Aussage von Herrn Volker, nicht unbedingt a priori sehr gut festlegen kann. Dann hat man 900 Seiten Gesetzestext, den man aber ex post statistisch meistens eingrenzen könnte. Das also was man machen kann, aber da sind wir schon auch wieder im Bereich Market-Making, wo ich aber durchaus diese, diese Schwierigkeit sehe, dass äh, die Deutsche Bank wurde von anderen auch oft bezeichnet, eigentlich als eine Einlagenbank mit einem großen ein großer Hedgefonds mit einer Einlagenbank, das kann man in gewisser Hinsicht, denke ich, nur teilen, aus mathematischer Sicht. Ist es, glaube ich, schwierig, wenn man die Summe der Nominalkontrakte nimmt und guckt, wie die sich bewegt, weil oft sind Banken, das ist das, was ich verstanden habe, Investmentbanking einfach auch sehr faul und schließen ein Gegengeschäft ab, anstatt das alte aufzuheben. Aber ich glaube, das wissen Sie besser als ich. Ja. Just a time to change the panel, uh, to give a chance to the next panelist to come and sit. And please stay in the room if you can. Thank you. Two minutes.